Anlässlich der Änderung meines Kanalnamens folgende Verkündigung, was dich zukünftig auf diesem Kanal erwarten wird. Weiterhin wird es Aktienanalysen und Videos zu Themen der Wirtschaftsinformatik, Informatik und künstlichen Intelligenz geben. Hinzu kommen Videos zum Thema Gesundheitsverbesserung und Prävention, unter anderem über die Themen Ernährung, Sport, Psychologie, Neurowissenschaft und Longevity bzw. Langlebigkeit. Und natürlich möchte ich auch motivieren mit Motivationsvideos und Highlightsvideos aus dem Sportbereich, insbesondere MMA. Alhamdulillah, ich möchte auch Kritik bzw. Denkanstöße zu Gesellschaftsthemen, Politik und Medienberichterstattung liefern und Dokus über erfolgreiche Menschen und Unternehmen. Produzieren. Falls du dich fragst, warum ich meinen Content eher erweitern möchte, folgende Antwort. Ich höre extrem viel Podcasts, unter anderem von den Hosts und gleichermaßen Wissenschaftlern bzw. Professoren Andrew Huberman, Jordan Peterson und David Sinclair. Und die in dem Podcast vorgetragenen Informationen haben mir persönlich extrem viel geholfen und ich möchte dessen Verbreitung dahingehend im deutschen Sprachraum fördern. Bei meinen Videos werde ich insbesondere auf Expertenaussagen oder Studien referenzieren und die Quellen jeweils in der Beschreibung angeben, sodass du die Seriosität der dargelegten Informationen überprüfen kannst. Zum Schluss noch eine Bitte, wenn du dich für Themen wie Self-Improvement, Aktien oder Informatik interessierst, dann abonniere diesen Kanal, damit du zukünftige Videos nicht mehr verpasst. Bis dann, ciao.